Collagen ist ein Glykoprotein, ein spezielles Protein, das die Grundlage des Bindegewebes des Körpers bildet. Dies sind Sehnen, Knochen, Knorpel, Haut. Collagen verleiht dem Bindegewebe Festigkeit und Elastizität. Collagen kommt in Tieren vor und fehlt vollständig in Pflanzen, Bakterien, Viren, Pilzen und Protozoen. Collagen ist der Hauptbestandteil des Bindegewebes und das am häufigsten vorkommende Protein bei Säugetieren. Collagen macht 25% bis 45% der Proteine im gesamten Körper aus. Die Collagensynthese ist sehr energieintensiv. Es kommt nur bei Lebewesen vor, die Sauerstoff verbrauchen. Das Auftreten von Collagen ermöglichte es, ein äußeres und inneres Skelett zu schaffen und die Größe der Lebewesen auf dem Planeten Erde im Laufe der Evolution dramatisch zu erhöhen. Hier ist, was Wikipedia über Collagen weiß. Brauchen wir Collagen in Form eines Nahrungsergänzungsmittels? Laut Wikipedia gibt es schon so viel davon, und der Körper synthetisiert es fast ständig. Ja, der Körper synthetisiert aber es ist nicht immer genug und nicht immer effektiv. Die Kollagensynthese ist möglicherweise nicht vollständig. Richtig hochwertiges Kollagen wird unter einer Reihe von Bedingungen synthetisiert. Die erste ist die allgemeine Gesundheit auf einem ziemlich guten Niveau. Ein Beispiel, wenn alle Prozesse im Körper aus den Fugen geraten und nicht in der vorgeschriebenen Weise ablaufen. Es ist eine Erkältung mit hohem Fieber. Eine Erhöhung der Temperatur an sich stört die Prozesse der Proteinsynthese. Enzyme, die Collagen produzieren sollten, verlieren ihre Aktivität. Der Körper kämpft gegen eine größere Gefahr, eine Infektion. Schaltet Kräfte und Ressourcen auf diesen Kampf um. Leider auf Kosten der Synthese vieler wichtiger Substanzen. Je mehr, häufiger, länger, ein Mensch krank ist, desto schlechter sieht es mit seinem Bindegewebe aus. Die zweite Bedingung ist ein vollständiger Satz von Nährstoffen, die für die Synthese notwendig sind. Die Kollagensynthese ist ein komplexer enzymatischer mehrstufiger Prozess. Es muss mit einer ausreichenden Menge an Vitaminen und Mineralstoffen versorgt werden. Die Synthese findet in Fibroblasten statt, und eine Reihe anderer Stadien findet außerhalb von Fibroblasten statt. Ein wichtiger Punkt in der Synthese ist die Hydroxylierungsreaktion. Sie öffnen den Weg für weitere Modifikationen, die für die Kollagenreifung notwendig sind. Spezifische Enzyme katalysieren, aktivieren, Hydroxylierungsreaktionen somit katalysiert, aktiviert die Bildung von 4-Hydroxyprolin ein Enzym, in dessen aktivem Zentrum Eisen ist. Das Enzym ist aktiv, wenn das Eisen in seiner zweiwertigen Form vorliegt. Dafür sorgt Ascorbinsäure, Vitamin C. Vitamin-C-Mangel stört den Hydroxylierungsprozess. Dies betrifft die weiteren Stufen der Kollagensynthese, Glykosylierung, Spaltung von N- und C-terminalen Peptiden und so weiter. Als Ergebnis wird abnormales Kollagen synthetisiert. Er ist schwächer und brüchiger. Diese Veränderungen liegen der Entstehung von Skorbut zugrunde. Kollagen und Elastin bilden eine Art Basis der Haut, die ein Erschlaffen verhindert, für ihre Elastizität und Festigkeit sorgt. Vitamin C und Eisenmangel ist nicht der einzige Grund für die Produktion von Collagen in unzureichender Qualität. Auch Nährstoffmängel in einer Vielzahl anderer Stoffe können Collagen verderben. B-Vitamine Vitamine A, D, E, eine ganze Reihe von Mineralstoffen und Spurenelementen, gesunde Fette, Lecithin, Coenzym Q10, Omega 3. Sollten in der richtigen Menge und rechtzeitig sein. Ein Mangel an Nährstoffen wird sicherlich die Fähigkeit des Körpers beeinträchtigen, wichtige Substanzen zu produzieren. Zink und Selen werden zum Beispiel für ein gutes Immunsystem benötigt. Wenn sie nicht ausreichen, bedeutet dies häufige Erkältungen. Häufige Erkältungen sind sowohl Appetitlosigkeit als auch unzureichende Kollagenproduktion. Die produzierte Menge ist knapp, es ist knapp. Auch qualitativ Mangelware. Es erfüllt seine Funktionen nicht richtig. Die dritte Bedingung für die Produktion von Collagen ist das Fehlen einer Medikamentenbelastung. Es sind diese Medikamente, die vom Kopf, vom Rücken verwendet werden. Dies ist eine Gruppe von nicht-steroidalen entzündungshemmenden Arzneimitteln. Sie werden auch verwendet, um Fieber und Entzündungen bei Erkältungen zu reduzieren. Es gibt auch andere Arten von Drogen. Sie erschweren auch die Aufgabe des Körpers, hochwertiges Kollagen in der richtigen Menge zu synthetisieren. Je besser der allgemeine Gesundheitszustand, desto geringer der Bedarf an Medikamenten. Und die Chancen auf eine gesunde Körperhaltung, einen leichten Gang und eine elastische Haut sind höher. Zusammenfassend, alle drei Gründe können einen Einfluss haben. Sogar gleichzeitig. Und Unterernährung und Erkältungen, oder andere Krankheiten, und Medikamente. Grundsätzlich ist die Umweltbelastung vor dem Hintergrund der modernen Ernährung ein autarker Grund für einen suboptimalen Gesundheitszustand. Einschließlich für die unzureichende Produktion von eigenem Kollagen. Was ist der Mangel an Kollagen sowohl quantitativ als auch qualitativ? All die Dinge, über die sich moderne Menschen beschweren. Der Kopf schmerzt, weil der Blutfluss in der Halswirbelsäule gestört ist. Der Rücken schmerzt, weil Wirbelsäulenprobleme bereits deutlich ausgeprägt sind oder entstehen. Sie äußern sich als Unbehagen, Schmerz, Funktionsstörung. Neben der Notwendigkeit, Schmerzen und Entzündungen zu lindern, kann das Fehlen innerer Organe, Beschwerden, Funktionsstörungen, Veränderungen des Aussehens, auch eine Folge der Bindegewebsschwäche sein. Was sollte ein moderner Mensch tun, der keine Lust hat krank zu werden? ständig nicht-steroidale Medikamente zu nehmen, sich unwohl zu fühlen. Informieren Sie sich über Präventionsmöglichkeiten. Es gibt zig Millionen Menschen auf dem Planeten Erde, die nicht-steroidale Medikamente einnehmen. Jeden Tag brauchen sie Medikamente, die Schmerzen und Entzündungen lindern. Jeder Tag beginnt mit dem Empfang von Geldern, die helfen, diesen Tag schmerzfrei zu überstehen. Wir können nicht alle Probleme der Menschheit lösen. Aber wir können definitiv unsere eigene Entscheidung treffen. Tägliche Vorbeugung, die Ihnen hilft, Ihr eigenes, hochwertiges und ausreichendes Kollagen zu erhalten. Vitamine Superkomplex, Schutzformel, Vitamin C ist eine großartige Ergänzung zum NSP-Collagenprodukt. Beseitigung von Nährstoffmängeln einfach, schnell und effektiv. Vorbeugung von Krankheitszuständen, bei denen der Körper gezwungen ist, sich zwischen der Bekämpfung von Infektionen und der Synthese notwendiger Substanzen zu entscheiden. Vermeidung der Bedarfsbildung für nicht unbedingt notwendige Medikamente. Ja, es gibt Situationen, die nicht verhindert werden können. Zum Beispiel angeborene Bindegewebsprobleme oder autoimmune Entzündungsprozesse, die definitiv einer langfristigen medikamentösen Unterstützung bedürfen. Aber die überwiegende Mehrheit unserer Probleme schmerzender Rücken, knirschende Knie, Nackenschmerzen und schlechte Blutversorgung des Kopfes aufgrund von Wirbelsäulenproblemen sind im Prinzip vermeidbar. Das bedeutet, dass Ernährungsunterstützung, Sättigung des Körpers mit Collagen, Stärkung des Knochengewebes mit Kalzium und Vitamin D ihre Aufmerksamkeit verdienen. Die Firma NSP tut alles dafür, dass sie immer die besten Produkte zum Schutz ihrer Gesundheit haben. Collagen macht mehr als ein Viertel, genauer gesagt bis zu 45 aller Proteine im Körper aus. Verschiedene Arten von Collagenpeptiden werden an verschiedenen Orten gefunden. Der erste Typ ist hauptsächlich ein Bestandteil der Haut, Knochen, Sehnen und Bänder. Der dritte Typ findet sich in der Haut und in den Blutgefäßen. Collagen-NSP kombiniert beide Arten von Peptiden und ist ein Protein mit verbesserter Löslichkeit. Es enthält kein Gluten, keine Laktose und ist natürlich nicht gentechnisch verändert. Collagen-NSP ist kompatibel mit der Paleo- und Keto-Diät. Paleo und Keto sind moderne Ernährungsideen. Collagen-NSP wird ideal aufgenommen deshalb ist es so gefragt und trifft auf so viele positive Bewertungen. Übrigens Feedback über die schnelle Verbesserung des Hautbildes kommt von Frauen. Wir verstehen, dass Schönheit und Jugend keine kurze Zeitspanne sind, solange eine Person jung ist. Im dritten Jahrtausend sind Schönheit und Jugend Manifestationen einer richtig aufgebauten Präventionsstrategie. Wir verstehen, dass Körperhaltung, leichter Gang und frische Haut Manifestationen der allgemeinen Gesundheit sind. Wie erhält man die Gesundheit, wie erhält man sie möglichst lange? Die Erhaltung des Bindegewebes bedeutet die Erhaltung eines jugendlichen, gesunden Aussehens. Collagen-NSP als Basis zur Ernährungsunterstützung von Haut, Haaren, Nägeln, Knochen, Bändern, Gelenken die ideale Lösung für dieses Problem. Die NSP-Collagenformel basiert auf einer proprietären Mischung aus Spurenelementen und Elektrolyten, und jede Portion enthält bis zu 17 Gramm Kollagenpeptide. collagen NSP ist ein geschmacks- und geruchloses Pulver. Dies macht es einfach, das Produkt als Beilage zu Kaffee, Tee, Fruchtsäften oder einem gesunden Smart Meal zu verwenden. Unser Collagen hat auch ein hervorragendes Aminosäureprofil. Es enthält unter anderem Glycin, Prolin und Hydroxyprolin, die für die Collagensynthese unerlässlich sind. Der Zusatz von Spurenelementen und mehr Salz macht NSP-Collagen zu einem noch reichhaltigeren Produkt für die aktive Prävention. Mit NSP-Collagen erhalten Sie erhebliche gesundheitliche Vorteile. Und Collagen bereit zum Einbetten und Rohstoffe für die Herstellung Ihres eigenen Collagens und eine reiche Palette an Mikroelementen, die nicht nur für das Bindegewebe notwendig sind. In einer Portion 17 Gramm Collagen, mehr Salz, Spurenelemente und nur 60 Kilokalorien. Und noch eine tolle Nachricht. NSP hat ein weiteres Produkt mit Collagen entwickelt. Vitamin C, Zink, Hyaluronsäure, Stevia. Collagen ist hochverdaulich. Vitamin C ermöglicht die Synthese von Kollagen Und nicht nur Kollagen. Zink aktiviert Enzyme für die Synthese und Assimilation. Hyaluronsäure ist eine Trendsubstanz in der Kosmetik, sie wird seit vielen Jahren Jugend genannt. Stevia ist ein natürlicher Süßstoff. Collagen Plus ist ein großartiges Produkt. Bewahren Sie Ihre Gesundheit für viele Jahre. Mit NSP Company ist es absolut realistisch. Die Firma NSP tut alles für ihre gesunde Langlebigkeit.